Wie war der Kuchen? Also strikte Regel, wer Geburtstag hat, muss Kuchen backen oder kaufen, mhm. sonst gibt es Ärger. Und der Herr Bollock hat, ähm, hatte Geburtstag letzte Woche und hatte es versäumt Kuchen zu kaufen und dann wurde er stark bestraft. Mhm. Haben wir das Video schon gesehen? Irgendwann darknet. nicht. <lacht> ja. Und er ist gestochen, Also er ist falsch und gucken mit. Hier bin ich eigentlich sehr wenig im Grunde. Ich bin eigentlich fast nie hier. Mhm. Wenn wir zwei Praktikanten haben, dann sitzen die beiden da und dann sitzt der Frederik hier. Und darf hier arbeiten. Hier empfange ich wohl regelmäßig Leute. Immer ähm, so also zum Arbeiten bin ich eigentlich, wenn wir um fünf Uhr kommen, von fünf bis sieben, äh, von sieben bis neun hier. Und sonst nicht, sonst bin ich in diesen Versamm Meetings, Versammlungen und. Äh, Wie viele Gespräche finden denn so auf dem Flur statt? Also ist ja eigentlich, glaube ich, immer das Nicht-Meeting, wo gerade die Sachen besprochen werden. Also ja persönlicher Ebene. Viel, viel, viel zwischen den Kollegen. Ähm, fast nichts mit. Ähm, mit ähm, Lobbyisten. Das findet alles hier statt. Ich gehe auch grundsätzlich nie zu ähm, Veranstaltungen, die von Verbänden organisiert werden. Also so eine ähm, Cocktails- oder Abendveranstaltung gehe ich nie hin. Ähm, wenn jemand was möchte, der kann hier hinkommen. Punkt. Und ähm, ähm, so, ich bin auch kein ähm, Cocktail-Small Talker. Das äh, mag ich nicht, kann ich nicht und interessiert äh, mich auch nicht. Bin ich lieber zu Hause mit meinen Kindern. Ja, finde ich gut. Ja, find cool. ja? Sehr viel diese, diese Sachen, wenn ich jetzt von Alger, also von einem Verein, dann höre, was die dann auch in Brüssel hier mal eingeladen und da, dann kommen natürlich auch immer Gäste und dann gibt es halt auch immer so ja heute Abend soll alles schön machen dann kommen Gäste und dann haben wir hier Willkommens und so ja da ist dann halt schon immer eine Intention dabei finde ich dann auch in gewisser Weise gut dass man versucht die Jugend immer einzubringen aber ob das dann die richtige Weise ist weiß ich auch nicht und man weiß halt ich meine das sagen Pharma äh, Referenten, genauso wie andere Lobbyisten oder also meine Eltern sind Ärzte und die sagen auch, man fährt irgendwo hin, man hat den Kongress, der ist so ein bisschen Nebensache, dann geht man zusammen essen, Cocktail trinken und dann passiert eigentlich Networking das Networking, ja. Was ja auch wertvoll ist, irgendwie. Aber. Ja, aber du brauchst dennoch eine gewisse Distanz zu diesen Leuten, die dich netto möchten. Wenn es halt dein eigenes Geld ist, dann finde ich das okay. Also ja. dann sage ich, okay, finde ich nett, das mache ich, aber ich merke das schon auf kleiner Ebene bei uns. Dann, dann hat man mit jemandem was getrunken und dann sagt er, ja, du willst da gewählt werden, ich wähle dich, weil ich mag dich und keine Ahnung, du machst meinen Schnaps. Dann denkst du, ja, hast du dir angeguckt, was ich machen will und du hörst mir egal. Ja. Wenn das dann, bei uns spielt das wenig eine Rolle, aber wenn dann hier jemand sagt, jo Pascal, weißt du noch, damals der Bierabend, der war toll, ich wähle dich und ich sage allen, dass sie dich wählen sollen. Es ist dann natürlich schön, dass du gewählt hast, aber immer dafür gewählt ist, Das ist natürlich eine Gratwanderung. Ich meine, es ist auch schlecht, wenn du dich nirgendwo blicken lässt, glaube ich. Aber hier brauchst du dich nicht blicken lassen, glaube ich, dass... Ähm nicht zu deinem Job gehören? Nein, nein, aber ich sage jetzt mal, wenn man sich komplett äh, den Leuten verschließt, wenn die natürlich näher kommen, äh, aber ich sage jetzt mal, ich, ich, irg irgendwo äh, geht es ja nicht ohne einen gewissen Lobbyismus, glaube ich. Das finde ich grundsätzlich ja nicht verkehrt. Ähm, ich glaube, wenn man das so macht, wie du und sagst, die, die, die, die müssen zu, zu mir kommen, damit sie auch hier registriert sind, weil hier ist es ist transparent verpflichtet. Und wenn die natürlich abends irgendwo hier hingehen, Restaurant, oder andere Etablissements oder, oder was auch immer. Und je nachdem, wer bezahlt. Da ist natürlich noch was ganz anderes. Ne? Ich esse immer hier in Kantine mit den Mitarbeitern. Das ist auch für mich sakrosankt, dass ich esse. Also ich werde ja. zum Tier, wenn ich mittags nichts esse. Heute könnte es passieren, dass ich zum Tier werde, wenn ich kein Sandwich kriege. Ähm, Soll ich dir das auch bewahren ich, ich, mir fast nicht ich komme gut. aber noch dahin vielleicht. Ähm, ähm, aber gut, das ist dann. Äh, Normalerweise gehen wir immer hier in Kantine essen. Ja. Und, äh, Ab und zu bin ich jetzt mit einem Kollegen oder so, aber ganz selten, äh, eigentlich nie außerhalb. Mhm. Ich arbeite in Brüssel, krieg von dieser Stadt aber rein gar nichts mit. Ich krieg äh, den Parkplatz mit hier im hier die. Äh, diese Büros, die Versammlungsräume, abends wieder aus dem Parkplatz raus und also ich ja, habe Tage, wo ich das, wo ich keine frische Luft geatmet habe. Kann man nicht erst oder? Ne, ja, ich glaube wohl. Ach ich bin nicht. So ja. Ich habe eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet, meine Mutter jahrelang. Mhm. Und nach zwei Wochen dachte ich schon so, ich bin froh, dass ich jetzt hier fertig mit meiner Arbeit bin, weil den ganzen Tag Klimaanlage von morgens bis abends. Das habe ich und habe abends immer. Und man kommt abends raus und denkt so, boah, 35 Grad, mhm. heute, ich habe gar nichts mitbekommen. Und man merkt das auch, wenn man dann laufen geht zum Beispiel, dann merkt man, irgendwie nur so trocken, stickige Luft. rausgehen schon ein Luxus. Irgendwie krieg ich es nicht hin, hier? Ja. Auch in Straßburg diese Woche, wenn wir nach Straßburg fahren. Hm. Äh, wir kriegen von Straßburg mit was abends ein bisschen mit, weil wir dann beschließen, so jetzt gehen wir mal zusammen was essen in, in der Stadt und sonst nichts also, Ein paar mit rein, ein paar mit raus, Hotel fertig und schlafen. Ja. Sich das vorstellen, diese Hotels sind die wirklich vorgebucht, ihr habt die Infos und. Das ist der Kalender, was in Rot ist, ist Straßburg. Okay. Das kriegen wir ein Dreiviertel Jahr vorher und können dann dementsprechend den Hotels das zuschicken und äh, quasi buchen. Und ähm, es ist so, dass in Straßburg die Hotels den Preis auch ändern, wenn es rot ist, ja. In Straßburg. Du wirst wahrscheinlich da oben gehen. Ja ja. wir schlafen auch deshalb in äh, Kiel, auf deutscher Seite, ja. wo die Preise nicht ändern. Kleinen Pensionen, wo äh, alles sehr schön gemütlich und nett ist. Gutes Frühstück. Gutes Verhältnis wahrscheinlich schon, so dieselben wahrscheinlich? Immer oder? dieselben, immer, immer nette Leute. In Straßburg selbst sind die Hotelpreisanzeigen auch digital Wir sind die immer umkleben müssen. Und auch umschreiben müssen. Oh, oh, oh, oh, oh. Man äh? kennt äh, Straßburg auch. Ich war ja einmal in Straßburg, ein, so ein kleines nettes Städtchen, aber es kommt einem auch so vor, da ist das Parlament, damit machen die alle Kohle wie sie wollen und es richtet sich danach. So kam es mir jedenfalls ein bisschen vor. hast du da noch mal rum? Die Stadt hat mehr gereicht und es ist halt einfach, oh, nein, es ist ganz sicher kein Deutschland, es ist auch ganz sicher kein Frankreich und es ist sehr witzig zu sehen, dass es halt einfach keins von beiden wirklich sein will oder ist. Es also ist wohl mittlerweile mehr französisch als in irgendeiner Weise deutsch. Das schon, aber es ist auch nicht wie Frankreich, also nee. man sieht es schon. Aber es ist ein schönes Städtchen. Man sieht es, aber man spürt nichts Deutsches mehr. Ja, finde ich. Du siehst zwar, also die Architektur ist ja noch wie, wie der Schwarzwald äh, ja. ist, aber ähm, wenn du denn tatsächlich dann in den Restaurants oder in den, in den Straßen bist, äh, also ich merke da sehr wenig Deutsches. Bin auch, weil ich bin auch relativ viel in Deutschland unterwegs und finde, das hat sich wirklich komplett so eingefranzösisch. Schade. Ja das, ja, das müssen wir ausschalten. Ja, den irgendwo drauf haben. Ja, ja. Müssen wir müssen immer klatschen, wenn wir das machen. Ein bisschen wir jetzt aus oder sind wir jetzt an? wir waren die ganze Zeit an. Ach so. Aber irgendwo müssen wir immer einen ganz klaren Peak haben, dass auf allen Mikrofonen zu hören ist, dass wir synchron sind. Und das ist so die Filmklappe. Das ist, ja. Mit diesem Klatschen hat man auf jeder Tonspur wirklich einen ganz klaren und dann kann man die, die Spuren angleichen, weil mit zwei Kameras kriegen wir sonst nicht hin. Ja. Wie lang ist der Tag Also, ich versuche um sieben zu Hause zu sein, weil wir dann zu Hause essen. Und wie jetzt waren, um zwei Abenden bin ich dann um Viertel acht wieder weg bis zwölf. Also, geht der Tag jetzt zweimal von fünf bis Mitternacht. Die Durchschnittstage sind von, ich weiß nicht mal ab, wann ich losfahre, aber also vor sieben, vor halb sieben bin ich eigentlich nie zu Hause und habe zwei bis dreimal abends auch noch was. Wochenende relativ frei ähm, bis auf das klassisch Gesellschaftliche. Aber ich halte mir das Wochenende relativ frei, um das auch meinen Kindern zu so also Die sind 3 und 5. Dementsprechend ähm, möchte ich auch sehr viel, also die Zeit, die mir übrig bleibt, ich, bleib, ich habe auch keine Hobbys mehr, nur noch Kinder, ähm, da rein investieren. Jetzt fangen meine Kinder an Hobbys zu haben, also habe ich deren Hobbys mit mhm. und hoffe, dass mein Sohn äh, hat keine linke Klebe wie ich, genau. sondern als Rechtsfuß, Wofür ich ihn aber nicht bestraft. Mhm. Ähm, Ich äh, habe keine Ahnung, wie, wie hoch, leise das gesteuert sein muss. Also. also der Ton... wir es auch, das reicht, oder? Ja. Hat genug. G gibt's so, ein, so eine Anekdote, ja. die du hier mit dem Europaparlament so verbindest, wo du sagst, äh, die, die, die, die muss man einfach mal erzählt haben? Oder die die so dein. Das, was, das, das, das das also eines der lustigen Dinge, die ich hier erlebt habe. War, als ich hier Assistent war, vor 15 Jahren, äh, habe ich mal einen Bus mit 40 Nonnen angekündigt, die ich hier durchs Parlament führen musste. Der junge Herr Arimont mit 40 Nonnen war ein lustiges Bild, was zu sehr lustigen Szenen innerhalb des Hauses geführt hat. Und dann haben die mir auch einen Brief geschrieben. Das waren Les Sœurs de l'Assomption, also die Schwestern ähm, quasi der Himmelfahrt wo sie sich dann beim Herrn Grosch sehr bedankt haben und bei dem sehr netten jungen Assistenten, der sie da der Rede und Antwort äh, bestanden hat. Und den Brief habe ich noch. Und wenn ich mal irgendwann oben anklopfe und man lässt mich nicht rein, dann habe ich den Brief des Sœurs de l'Assomption und um quasi als Empfehlungsschreiben. Und das Erstaunliche war, das waren höchst gebildete Damen, die mehr über Europa wussten als so mancher gebildete, der nicht ähm, im Kloster wohnt. Also die wussten ganz genau, was hier passiert und die wussten ganz genau, wo die Aktualität Bescheid. Und die haben sehr präzise Fragen gestellt. Die konnten sich ein, denn die sind ja Zeit. Hm. Das weiß ich nicht, ob man im großer Zeit hat. Zumindest würde ich das heute so, so sagen, denn manchmal fehlt da mir die Zeit und die Möglichkeit, sich wirklich in diese Themen einzulesen. Hm. ich war erstaunt, wie viele Informationen zugänglich sind äh, zu, zu den Ausschüssen und so weiter. Ja. Aber dass man, was man an Zeit braucht, und auch das zu suchen, vielleicht diese Anekdote von St. Fit, mhm. hat diese Frage gestellt, ähm, Herr Juncker sagt ja, ob das seine Büchsenspanner waren, er würde mir ja was mit Widmung schicken. Äh, hat bis heute nichts geschickt. Äh, seine Büchsenspanner haben wir dann eine Mail geschickt. Einem Link, wo ich ein Dokument dann anfordern kann. Mhm. Aber ich wusste nicht, welches Dokument ich anfordern kann. Aber ich musste das angeben, welches ich anfordern darf. Aber ich konnte auch nicht auf die e Mail antworten, weil das eine No-Reply-Adresse war. Und äh, ich sag's mal, was das Zeit gekostet hat. Ich hab's, ich hab's das tatsächlich erstmal aufgegeben, weil es mir tatsächlich zu blöd war, weil ich nicht mehr wusste, wie kann ich jetzt nachfragen, ohne diesen ganzen Fall von vorne nochmal aufzurollen. Ja. Und äh, ich glaube, dass auch ein Problem dessen ist, äh, dass es zu wenig einfach oder einfach heraufbereitet wird und auch verständlich, ja, vielleicht auch quer verlinkt. Ja, aber wenn du bei Google irgendwas Europäisches eingibst, fällst du meist, in den allermeisten Fällen, auf, auf die Seiten der Kommission, die ähm, mittlerweile auch damit anfangen, die Themenblöcke in verständlicher Sprache zu erklären, mit den Rechtstexten. Und ich mache das selbst oft, Thema ein, Google, und dann komme ich auf die äh, ec.europa.irgendwas-Seite, ähm, und, und da gibt gibt es dann diese Factsheets und das wird dann noch, also oft ganz gut erklärt. Wir arbeiten auch viel mit Zusammenfassungen von gewissen Instituten, die das ganz gut machen. Ähm, aber das ist das eigentlich das Schwierigste an meinem Job. Ich bin in drei Ausschüssen, das ist ein Fünftel von den Ausschüssen, die es hier gibt. Ähm, von den drei Ausschüssen bin ich ähm, relativ ähm, also verstärkt aktiv in ähm, dem Regionalausschuss und in dem Verbraucherschutzausschuss. Ähm, da bist du eigentlich äh, auch, äh, wenn du Berichterstatter wärst, auf diesen Bereich auch eigentlich nur spezialisiert. Verbringst, also wenn du Berichterstatter bist, bist du verantwortlich für alles, was in diesem Text zu stehen hat und muss sämtliche Verhandlungen führen, muss sämtliche ähm, sogenannten Stakeholder, also die Interessenvertreter äh, in dieser Akte treffen und dann bist du äh, mit richtig, das ist richtig viel Arbeit. und äh, Das heißt, du bist immer nur, äh, du kriegst immer nur einen Teil dessen mit, was hier tagtäglich äh, abgestimmt bzw. bearbeitet wird die Kunst besteht darin, dass du über das andere auch eher passiv informiert wirst und dann aktiv dich selbst informierst, wenn es darum geht, darüber abzustimmen. Das sind Prozesse, da muss man aber erstmal sich selbst finden, wie man das am besten macht. Aber die Fülle der, der Dokumente, die hier bearbeitet werden, ist enorm und du kriegst nur so einen Teil im Detail mit. Muss, muss dann aber ähm, Wichtig ist, dass du in all diesen Versammlungen teilnimmst, wo das besprochen wird und wann es dir erklärt. Äh, ihr habt eben Abstimmung mitbekommen, habt äh, gestaunt, äh, dass das so schnell geht. Das ist aber von langer Hand vorbereitet und all diese Plus, Minus oder Schrägstrich sind ja in, würde ich sagen, in 15 Meetings vorher äh, besprochen, erklärt und diskutiert. Und Wenn du in der Sitzung abstimmst, weißt du natürlich nicht in dem Moment, worüber du gerade abstimmst. Da ja, steht eine Artikelnummer, da steht plus minus Schrägstrich und du machst das dann entweder wie deine Fraktion dir vorschlägt oder wie du selbst ausgearbeitet hast. Und dementsprechend stimmst du ab und ähm, ähm, am Ende des Prozesses kommt der Text zustande, wie er dann abgestimmt wird. Also schon die Vorbereitung so zu Zusammenfassung. Ähm hier ist das ja länger, also man hat auch was länger, ich kenne das selber nur, dass man praktisch die, das Ding hat und dann eine Stunde später wird schon die Zusammenfassung gegeben und wenn die Person nicht wirklich gut ist, wenn die Person nicht wirklich gut die Zusammenfassung machen kann, dann mhm. kann die alles ändern. Also mhm. man hat ja keine Zeit in drei Orten gleichzeitig zu sein oder hier in 15 ja. und dann gibt jemand eine Zusammenfassung und lässt einfach was weg und dann ändert das die komplette Abstimmung. Und du hast das, du ja, hast ja, so du hast ja nicht, nur, nicht nur dich, sondern du hast ja auch Mitarbeiter, die diese ja, Texte versuchen ja. zu lesen. Nicht versuchen, sondern sie lesen und sie analysieren. Und du hast dazu jedes einzelne andere Kollegenbüro, was das macht, und du hast von der Partei, von der Fraktion, Personal, das diese Dinge mitliest und ähm, Informationen gibt und das alles führt dazu, dass du am Ende des Tages eine Abstimmung machst, wo du ähm, danach im Groben sagen kannst, wie du abgestimmt hast. Ähm, das ist aber dann Ausschussniveau, das Ganze geht ja dann nochmal in die Plenarsitzung, mhm. wo dann nochmal abgestimmt wird und da machen wir effektiv die Übung ähm, diese Texte, die sie, die in Plenarsitzung kommen, ähm, ja, auch ähm, jede einzelne Abstimmung selbst zu kontrollieren. Weil ich in gewissen Dingen anders denke als die Fraktion und mir die Freiheit da auch anders abzustimmen. Wie oft sind die Plenarsitzungen? Einmal im Monat, also zwölfmal im Jahr. Einmal im Monat? Ja. Dauern eine Woche. Die ganze Woche. Die ganze Woche und dann wird mittags abgestimmt. Und dann findet die Debatte zu diesen Dingen statt und das ist so ein Vorwurf, den man oft hört. Wenn ich so gefilmt werde, wenn ich da spreche, kommt dann immer wieder der Vorwurf, ja wo sind denn die Leute, schlafen die oder was, oder ist da keiner, ist das von ein Haufen, teuer bezahlt, um nicht zu arbeiten, äh, Ausrufezeichen. Aber wenn man dann mal da war, versteht man auch, oder wenn man ja hier war, ähm, wie ein Parlament an sich funktioniert. Wenn man, in der Plenarwoche dorthin geht und nicht mittags da ist. Mittags, wenn abgestimmt wird, sind alle da. Es sind 700 Leute da, also es fehlen meistens so 50 aus irgendwelchen Gründen. Ähm, aber wenn es dann äh, vorher oder nachher über die Akten, die da abgestimmt werden, nochmal die, die Debatte gibt, sind tatsächlich nur im Plenarsaal die 50, 60 Personen, die Berichterstatter sind, Schattenberichterstatter, und die dazu was zu sagen haben, alle anderen nicht. An sich, ja, die alle anderen sind dann in anderen Meetings. Ich kann euch mal meine Agenda von Straßburg zeigen, da habe ich von morgens 9 bis abends acht, äh, zehn Meetings, wo ich ähm, Dinge bespreche, um um, um. Ja, das, was ich in Brüssel hier mache, auch weiterzuführen. Und äh, dementsprechend sitzt man dann nicht in diesen Debatten zu den Themen, wo man nicht spricht oder nicht, äh, nicht involviert war. In den Dingen, wo man involviert ist, da sitzt man dann, da sitzen wir zu 60. Die führen die Debatte. Und dann gibt es noch ähm, kurz vor oder nach den Abstimmungen die Generaldebatten zu allgemeinen Themen. Da sitzen dann schon ähm, ganz viele. Aber sobald es dann in diese einzelnen abzustimmenden Akten geht, sitzen 60. 60 bis 70 Leute da. Wird dann wirklich noch viel Meinung geändert? Nee, gar nicht. Weil nicht. Dann ist ja das ist eigentlich ein eine pro forma Debatte. Ja. Du führst eigentlich eine Debatte, äh, um ja, eigentlich das zu sagen, wie deine Sicht in der, in, der in der Sachfrage ist. Ist das dann auch so, einfach um ja. das Prinzip der Demokratie, ja, dann genau. darauf, dass jeder zuhören könnte, wenn er. Es, möchte, es dient auch könnte. dazu, Meinungsbildung nach außen zu generieren, dass der, der sich diese Debatte anschaut, auch versteht, warum diese Fraktion so abstimmt und diese Fraktion so abstimmt. Aber im Europäischen Parlament ist es so, dass es keine Opposition ähm, Mehrheitsdebatten gibt. Wie in einem normalen Parlament. So, die stellen die Regierung, die reden so und die sind in der Opposition, die reden so. Und das immer, äh, um vielleicht dieses Verhältnis ähm, aufrechtzuerhalten. Hier gibt es keine Opposition und keine Mehrheit. Also sind die Debatten meist sachbezogen. Sachbezogen, in dem Sinne, dass ich als christlich-sozialer in dieser Sachfrage diese Meinung vertrete. Aber ich muss meine Mehrheiten immer mit anderen finden. Deswegen gibt es hier keine exklusiven. Also ich, in Sachfragen macht man eine Mehrheit mit den Sozialisten, in anderen mit den Liberalen, mit den Konservativen. Also Das ist schon interessant. und Man muss für jede Akte eine neue Mehrheit finden. Die sind immer sachbezogen. Und das ist schon interessant. Also auch auch finde ich sehr demokratisch im Endeffekt. Ja, es wird ja auch bemängelt, einfach die EU ist nicht demokratisch und jetzt auch zum Beispiel mit Trump, das, das Electoral College ist nicht demokratisch, obwohl ich finde, Demokratie hat so viele Gesichter, ob man jetzt Leute wählt und die wählen dann oder in Europa über Inlandsprodukt und Anzahl der Bewohner und wie auch immer man die Stimmenverteilung festlegt. Es gibt irgendeine Regel. Wenn die Leute sagen, spiele ich mit, dann spielt man die Demokratie nach den Regeln. Finde ich okay. Es gibt natürlich Leute, die sagen, die Anzahl der Leute zählt sonst nichts. Kann man auch nachspielen, aber ich glaube nicht, dass sie undemokratisch ist. Oder? Sie, ist ähm, sie wird als undemokratisch wahrgenommen, weil es erstens ähm, weit weg scheint, wie auch selbst immer über das Parlament. Und der Rat ist in dem Sinne wenig demokratisch, obwohl das alles gewählte Vertreter sind, weil man keinen Zugang zu den Diskussionen dort hat. Das sind alles Punkte, die könnte man, also wenn das man möchte, das und der Rest so. ja das, das Ich finde, das Parlament ist noch das nach diesen Kriterien demokratisch, weil das direkt gewählt ist, alles transparent ist und man hier äh, ja, äh, offen abstimmt. Frage: ähm, Kennst du die European Citizens Initiative? Das Mittel. Ja. Das ist ziemlich das einzige Mittel, was man als Bürger hat, der ja. Kommission was vorzubringen. Ja, Wenn genau. man halt eine Million Unterschriften in einem Jahr kriegt, ähm, bekommt man... Also dann muss die Kommission einen anhören. Ja, genau. Die muss ja mit nichts machen, die muss er nur anhören. Und das gab, glaube ich, jetzt 61, 62 Stück oder so, seit es dieses Mittel gibt. Das Mittel ist ziemlich schlecht, würde ich sagen. Auch die Website ist ziemlich schlecht, wir haben jetzt selber einen Stadt von Algerien und man sieht einfach, wie viele Probleme es damit gibt. Aber auch als Bürger etwas vorzubringen in der EU ist halt auch sehr schwer. Wenn man, es gibt auch nicht irgendwie so eine Anlaufstelle, wo man sagt, hier mit 100.000 Unterschriften komme ich irgendwo hin. Hier den Punkt ja. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ja, Avas oder Change.org oder sowas ist so eine direktere Sache, wo man mit kleineren Unterschriftenmengen auch was bewegen kann. Aber bis die Kommission mich anhört, eine Million Unterschrift ist nicht viel im Vergleich mit 550 Millionen, aber im Vergleich mit dem Jahr, das sind glaube ich. 2400 pro Minute, äh, pro Stunde oder so. Also, es, es sind richtig viele. Ja. Da muss man richtig viel reinstecken. Und es gibt auch Analysen, dass man so 100.000 Euro da reinstecken muss. Ja. Und dann sagt man sich auch, ja, Gesetzesvorhaben 100.000, da kann ich auch gleich hier hingehen und einen Koffer Geld auf den Tisch stellen. So. Von mhm. ne, so Geschichten. Ähm, da fände ich es auch schön, wenn es da bessere Möglichkeiten gäbe. Also, Änderungsvorschläge vorzubringen. Ich meine, ich kann natürlich einen Brief dahin schicken. Was damit gemacht wird, weiß ich nicht. Aber auch wenn das Parlament jetzt alle, wenn jetzt alle sagen, hey, mach das mal, dann kann die Kommission sagen: okay. du, hast ja, du hast ja gewählte Vertreter, die, die dein Sprachrohr sein können. Das ist ja mit der repräsentativen Demokratie, es gibt ja den Filter desjenigen, der dich vertritt. Was? wenn du jetzt sagst, okay, ich finde deine Idee toll, mhm. ich bringe das im Parlament vor, oder ich sehe den Herrn Juncker zufällig, bringe das vor, dann ist das an ihm oder an den genau. Kommissaren zu entscheiden, Das genau. finde ich jetzt gut. Das dann gibt es mehrere Filter. Die man dann muss so ja führen. diese Person, ja, ja. man muss eine aus diesen Personen überzeugen, was auch okay ist, aber es sind so wenig Personen, die auch nochmal so viel zu tun haben, so abgeschirmt sind. Ich glaube, da könnte man schon noch was verbessern. Also ich hielt es vielleicht, ich, ich, also, wenn, wenn man mich die Verträge schreiben ließe, würde ich ähm, dem Parlament auch ein Initiativrecht geben. Dass ich einen Vorschlag ausarbeiten und unterbreiten kann, das äh, fände ich, würde einem. Par das hat jedes Parlament außer wir. Es hat sogar das kleine Parlament in Eupen. Äh, klein, nicht im Sinne von unwichtig, aber es ist halt eben von der Anzahl der Menschen, die dort Es sind 25, und, ähm, aber das ist sogar da. Also. Ja, auch da Schritte einbauen, sodass ja, genau. man hatte, nur, wenn Dreiviertel Mehrheit gibt oder zwei Drittel, dass man, oder man sagt, die Bürger können jeden Monat Vorschläge einreichen und nur die zwei zwei Zum Beispiel in Belgien, Belgien wird zum Beispiel die Idee diskutiert, also das ist keine neue Idee, aber dass man ähm, Parlamentarier nach Namen loszieht. Mhm. Äh, um eben ähm, zu gewährleisten, dass äh, sich keine politische Kaste festsetzt und verkrustet und nichts mhm. mehr durchdringt. Also von der Idee finde ich das nicht verkehrt, ich finde es aber ein schlechtes Zeug Zeugnis für diejenigen, die Politik machen, dass man überhaupt auf so eine Idee kommt. Was ist mit dem Altersschlüssel zum Beispiel? Ähm, es gibt ja eine Frauenquote in Belgien zum Beispiel dass so und so viel Prozent ähm, Frauen auf der Liste sein müssen. Ähm, Aber wo die auf der Liste stehen, sollen wir? Nee, bei uns äh, ist äh, die erste, die ersten zwei Positionen musst du äh, Mann-Frau besitzen. Okay. Äh, der Rest kannst du frei bestimmen. Ähm, ja. Aber dann ich bin sowieso nicht so ein großer Freund dieser Quotengeschichten. Ich, ich, ich finde auch, dass es natürlich kommen sollte. Ja. Ich verstehe zwar, woher die Quoten kommen, aber so Alter zum Beispiel: es gibt eine Initiative vom European New Forum. Not too young to run. Und es gibt einfach viele Länder, wo man mit 18 sich nicht bewerben kann für eine Position, wo man zum Beispiel nicht Präsident werden kann, vielleicht auch aus guten Gründen, um Diktaturen abzuwenden, aber äh, ja, warum kann ich mit 18 nicht für alles in jedem Land einfach gewählt werden? Unparteiisch. Ja, ich kann, ich kann halt nicht in jedem Land ja, unparteiisch antreten, ich kann nicht in jedem Land überhaupt gewählt werden. Aber, das fände ich ganz gut, wenn die Jugend die Chance bekommt, ob die dann gewählt wird. Ich werde jetzt keinen 18-Jährigen zum Parlamentspräsidenten wählen, weil auch Erfahrung natürlich wertvoll ist. Aber irgendwann bleibt das so nach 50 Jahren in Brüssel. hat man, glaube ich, immer noch diesen Blick. Hallo. Ja, möglich, ja. Aber ich finde, ähm, Demokratie über also über Parteien zu organisieren, nicht ganz verkehrt. Und es wird wahrscheinlich in dem Rückblick, man, man kritisiert im Moment sehr stark Parteien oder dieses, diese Struktur, wie dort Demokratie äh, ins Parlament äh, artikuliert wird. Ich glaube, man wird im Rückblick sagen, es war nicht ganz verkehrt, dass man es so gemacht hat. Weil das ist, äh, wir leben und wir werden stürmischere Zeiten erleben, als wir sie bisher gekannt haben. Und dann wird man rückblickend sagen, die gute alte Zeit der Parteien. Da war Demokratie vielleicht nicht perfekt, aber ähm, man war, man, man, es ist immer noch ein Hort, der vor äh, wilden Dingen schützt. Ähm, und ähm, ich fand, äh, ich, äh, Dieter Nuhr hat einen, einen Rückblick gemacht äh, und hat am Ende etwas äh, ganz Interessantes gesagt, wo ich ihm Recht gebe. Äh, und das war so, dass im Moment äh, Politik in der Mitte zu machen, das eigentlich schwieriger ist. Und ähm, dass er sich wünscht, dass mehr Leute äh, in der Mitte Politik machen, weil da die Vernunft ist. Und weil man da sich die Verpflichtung gibt, auch beide Seiten anzuhören. Und dass daraus eigentlich ähm, das entsteht, was für eine Demokratie wichtig ist. Genau, Du hast ja auch vor allem, so erlebe ich das, von vielen, die frustriert mich wieder austreten oder daraus berichten. Du bist an diesen Parteiklüngel praktisch gebunden, wenn du wirklich ein Visionär sein willst mhm. und das durchsetzen willst muss irgendwie auf Listen kommen, gewählt zu werden. Zum Beispiel ins Europaparlament muss man halt mhm. einer, einer, einer Partei angehören. Man kann sich frei aufstellen. Ja. Das geht. Man muss eine gewisse Anzahl Unterschriften sammeln, dann kannst du machen, was er willst. Ja. Also das war vor einem Jahr, sich das mal ein bisschen recherchiert habe. Ah, das heißt, müsste auswandern vielleicht, In England habe ich sowas erlebt. Also in Berlin kannst du, wenn du gewisse Aber der ist halt kann. ein ganzes Jahr durch diesen Bezirk gefahren und hat halt Werbung gemacht und der braucht halt aus diesem Bezirk alle. Da gibt es auch dieses nach Bezirk wählen, nach Listen wählen, nach so wählen mhm. und ja, ich glaube, ich, man hat, würde zu weit von Punkt Nein, das einfach diese, diese Thematik, sich in der Partei zu organisieren, sehr schwierig ist. Also, ich, wie gesagt, ich bin, bin, bin vorgestern zum zweiten Mal dabei getreten. Ich war mit der Zeit beim Piraten. Ähm, aber die haben sich ins Klein-Klein äh, begeben und ihre Kernkompetenz überhaupt geschmissen. Ähm, und äh, bin jetzt bei der SPD, aber irgendwie eher als Kritiker und nicht so irgendwie, weil es die SPD ist. Kreuschen packt dich davor, weil wenn man es macht, dann als jemand das richtig macht oder durchzieht, voll Energie strotzt, habe ich aber das Gefühl, wenn ich mir dann nicht irgendwelche Parteispielchen mitmache, dann werde ich am Ende der sein, der von den, wie sagt man so schön, Eliten oder äh, den äh, oberen dann natürlich ganz schnell auf das Gleis geschoben werden kann. Ähm, dass dann aber über diese klassische Hinterzimmerpolitik läuft. Und das ist halt dann auch extrem schade, weil sich das mittlerweile in vielen dieser Parteien schon so etabliert hat. Ja, genau, aber das ist egal, also du sprachst eben von Vereinen, äh, gehenden Verein, da ist das genauso. Genau. Ja klar. Gegen den Unternehmen, da ist es genauso. Meine, das, das, ist, ist, das, ist so. das, das ist aber der Makel des, ähm, wenn zwei Menschen sich treffen. Oder wenn drei sich treffen, dann reden die zwei über den einen. Mhm. Das, das ist keine Eigenheit einer Partei, das ist eigentlich eine Eigenheit, wie man ähm, sich selbst organisiert. Und ähm, da wird es auch eine Partei, sich, äh, um überleben zu können, sich neu definieren müssen. Wir sind zum Beispiel eine ganz kleine Partei, die größte zwar in dem Verein, äh, in, de, in, de, in, dieser, in diesem Teil Belgiens, ähm, aber ähm, als Partei sind wir 1000 Mitglieder, also sind wir sehr klein, nicht zu vergleichen mit CDU und diesen großen Apparaten und dementsprechend ist bei uns Parteimitglied sein ehrlich gesagt ziemlich cool, weil du da ähm, eben nicht mit solchen Dingen kämpfen musst da also ja, haben wir zum Beispiel die Hierarchie den, nicht die wir, Größe, haben, wir haben keine also es ist fast keine Hierarchie ich glaube je mehr Hierarchie je mehr Probleme ja, es ja, gibt ja. weil dann kann man nämlich über jemand stehen dann kann nämlich ja. genau dieses ich bin ein Niemand jetzt bin ich jemand ja. und sich dann auch extra profilieren obwohl man gar nicht den Inhalt hat und so ich muss auch in zwei Minuten ja. los ja, ja. Ähm, das finde ich glaube ich noch schlimmer als als die Größe und es ist immer schön man kann ein bisschen ne, den Leuten ein bisschen das ist bis zum bestimmten Grad gut, aber dann auch irgendwann nicht, dich aber nicht wirklich und Das war meine erste Erfahrung, <lacht> als ich äh, auf der Vollversammlung von AG war. Ähm, ich komme in diesen Saal rein, 800 Leute, und dann kommt jemand auf mich zu und meint so, und äh, bist du hier und guck mich an und sieht so, ah, ja, ja. Äh, ja, kommst du aus Aachen? Für wen stimmst du denn als Präsident? Die da ist ja total die Bitch. Ist ja schön zu wissen, ist eigentlich eine Freundin von mir. Außerdem habe ich gar kein Wahlrecht und ist ja sofort abgehauen, weil ich kein Wahlrecht hatte. Und dann denke ich mir schon, wenn das schon bei uns so blöd abläuft, dass einfach Leute so das motto dich kenne ich noch nicht, aber eine Partei ist eigentlich nur das, das Spiegelbild dessen, wie wir sind. Ja, das das Verein Partei. Das, ja. Aber das ist interessant zu sehen, dass man im kleinen und im Großen das alles gleich abläuft und alles gleich beschissen abläuft. Aber was unsere Demokratie, glaube ich, ausgemacht hat und ausmacht, sind gewisse Filter, die vor Verrücktheit schützen. Und diese Filter sollten wir, man, man kann sie neu definieren, aber man sollte sie nicht abschaffen. Also ich halte nichts von Schwarmintelligenz. Ganz offen gesagt. Ich finde das sehr gefährlich. Und diese Filter haben ja auch dieses dieses europäische Gesetzgebungsverfahren ist an sich ein Haufen von Filtern, die am Ende dazu führen, dass ein Gesetz entsteht, was ein Kompromiss von hunderttausend Dingen ist. Aber es widerspiegelt oder spiegelt die Meinung von ganz vielen wieder. Und das ist nicht verkehrt. Also Die schlechtesten Gesetze, die es gibt auf dieser Welt, sind Gesetze, die in der Emotion gemacht werden. Bombenattentat, man verschärft irgendwelche Gesetze, um Dinge zu ändern. Ja, das ist nie gut. Es ist immer gut, wenn man sich mal Zeit lässt, darüber nachdenkt, genügend Leute äh, mit dir sprechen können und daraus sich etwas entwickelt. Das ist wichtig. Das ist wie das Drogengesetz in Holland, wo vorgeschlagen wurde. Wenn du dir Pilze kaufen willst, kannst du dir gerne machen, aber erst morgen. Komm heute, sag, dass du es haben willst und dann morgen kannst du dir holen, das ja. wird vorgeschlagen. Das ist besser, als wenn jemand total besoffen und um drei Uhr ankommt und sagt hier.